Ich sitze jetzt seit mehreren Monaten zu Hause fest und komme nicht raus und die Situation macht mich wirklich fertig. Ich bin komplett isoliert, ich sehe praktisch niemanden, außer ab und zu mal meine Nachbarn, irgendwelche Ärzte, zu denen ich gehe und Postboten. Ich kann keine Leute besuchen gehen, ich kann an keinen Veranstaltungen teilnehmen, ich kann sogar kaum mit Leuten per Text kommunizieren, weil es in den Händen zu sehr wehtut. Und das ist alles schon ziemlich heftig. Die meisten Leute, mit denen ich irgendwie freundschaftlichen Kontakt habe, sind selber behindert und können mich nicht einfach besuchen kommen. Ich fühle mich von dieser Welt der gesunden, nicht behinderten Menschen komplett ausgeschlossen. Nein, ich fühle mich nicht nur so, ich bin es auch. Ich kann nicht einfach aus dem Haus, weil laufen selbst mit Hilfsmitteln mir viel zu viel Schmerzen verursacht. Ich kann nirgendwo hingehen. Schon kleine Strecken machen mich so fertig und bereiten mir so große Schmerzen, dass ich es wirklich vermeide, auch nur alleine einkaufen zu gehen oder zum Briefkasten zu gehen. Ich hoffe immer, es wird irgendwie besser, wenn ich nur einen Rollstuhl habe. Aber erstens dauert es jetzt auch noch eine Weile. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, weil ich mich jetzt noch mit der Krankenkasse rumstreiten muss. Und zweitens weiß ich nicht, ob es wirklich so viel hilft, wie ich hoffe. Ich muss dann irgendwie mit dem Rollstuhl in den Bus kommen. Ich muss mit dem Rollstuhl über Bordsteinkanten kommen. Ich muss mit dem Rollstuhl in die Bahn kommen, in irgendwelche Gebäude reinkommen. Und es ist alles nicht so einfach und es geht auch teilweise einfach nicht. Und die ganze Situation macht mich mehr als einfach nur fertig. Das ist zermürbend. Ich werde richtig depressiv. Meine sozialen Ängste sind wieder auf Level 380 und. Ich komme überhaupt nicht klar mit der Sache. Ich bin halt einfach komplett alleine hier. Ich sehe niemanden. Jeden Tag. Außer meine Katzen. Manchmal laufe ich den Nachbarn über den Weg, wenn ich den Müll rausbringe. Ab und zu mal gehe ich mit meinem Nachbar einkaufen und das war's. Ich bin hier völlig isoliert. Ich bin abgeschnitten von jeder Form von gesellschaftlichem Leben. Und ich fühle mich total verlassen. Ich weiß echt nicht, wie ich von hier aus weitermachen soll. Vielleicht, mit etwas Glück, funktioniert's mit dem Rollstuhl und ich kann dann vielleicht bei irgendwelchen Vereinen mitmachen, vielleicht beim Tierheim oder, keine Ahnung, ins Altenheim gehen, um mit Leuten Brettspieler zu spielen, ich weiß es nicht. Aber ich habe halt total Angst, dass es mit dem Rollstuhl dann auch nicht funktioniert, weil ich weiß nicht, ob mir das dann auch irgendwie Schmerzen verursacht, mit dem Schieben? Das ist... Oh. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Meine Psyche hat sämtliche Verteidigungssysteme hochgefahren. Ich funktioniere nur noch im absoluten Notbetrieb. Meine Gefühle sind wegdissoziiert, ich merke gar nichts mehr. Es ist echt lang her, dass es mir zuletzt so beschissen ging. Es ist nicht irgendwas, was von innen kommt. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich mit Trauma rumschlage, sondern es ist eine Situation, die von extern verursacht wird und die absolut vermeidbar wäre. Wenn ich irgendwie Leute hätte, die sich um mich kümmern würden, könnten auch, das ist natürlich auch eine Frage von Fähigkeiten und Behinderung. Ich brauche nicht so viel sozialen Kontakt, aber alle ein, zwei, drei, vier Wochen mal mit Leuten ein paar Stunden zusammensitzen, reden in 3D, ab und zu mal angerufen werden, einfach sehen, dass Leute an mich denken. Aber mit den meisten Leuten habe ich ja nur irgendwie über Social Media Kontakt und das ist zwar sehr schön, aber halt auch super unpersönlich. Und wenn Leute mir ein paar nette Worte auf Twitter schreiben, dann freue ich mich zwar. Aber das ist einfach nichts, was sich wirklich nah anfühlt. Es ist einfach super, super krass. Ich fühle mich nicht nur alleine gelassen, sondern ich bin alleine gelassen. Ah, Gefühle. Ach, wer braucht den Scheiß schon? Ich weiß halt auch nicht. Klar, irgendwie geht's weiter, irgendwie geht es immer weiter. Aber jetzt gerade ist es einfach nur durchhalten. Aushalten, weiterleben, irgendwie überleben, Hauptsache irgendwie weiteratmen.